Ich glaube, ich habe das, in, das in, in unsere Tonne, da Werkstofftonne, getan. Auf alle Fälle nicht im Glascontainer. das habe ich schon mal gelesen, dass sie da nicht reingehört. Na, da gibt es ja die Elektroentsorgung für Elektronik. Ja, die Batterien vielleicht irgendwie so. Was, was damit dann hinterher passiert, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich die da wie Batterien wieder zurückgeben sollte. Zurückgeben im, im Geschäft. Es ist uns wichtig, dass Leuchtmittel, verbrauchte Energiesparlampen oder LEDs nicht in den Hausmüll gelangen. Also die Entsorgung geschieht bei uns im Haus. Jeder Kunde kann bei uns seine alten Leuchtmittel in diese Sammelboxen reinbringen oder reinlegen. Wir geben sie dann weiter an die speziellen Entsorgungsstationen. Dort werden sie recycelt und neu produziert. Altlampen gehören in die Sammelbox. Ihre nächste Sammelstelle finden Sie unter sammelstellensuche.de.